Servus und hallo bei Nord Another Dope Show. Ich habe euch ja schon öfter mal erzählt oder ich habe schon öfter mal angefangen zu sagen, wie ich das geschafft habe clean zu bleiben. Also lange Rede, kurzer Sinn, das lag einfach daran, dass ich eine Partnerin gefunden habe, die nichts damit zu tun hat, die weder raucht, noch trinkt, noch kifft, noch sonst irgendwie was in, in diese Richtungen, auch gar keine Ambitionen dazu hat. Und das hat mir natürlich geholfen. Ja. Auch keine Vorurteile mir gegenüber, was äh, mein Vorleben... Also ich habe mir Sachen erzählt, sie weiß das. Aber das war halt meine Vergangenheit und Punkt. Ja. Und so haben wir das halt auch beibehalten. Das Komische ist, ich denke mal dauernd, hey, ich werde immer älter auf den Fotos. Ja, und sieht halt immer noch genauso aus. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. So haben wir uns kennengelernt. So also, äh, die Gossip Zeit. Weiter geht's im Programm. Ich nehme euch heute mal mit zu meinen ganzen Stationen in Berlin vor dem Jahr 1999 bis zum Jahr 2020. Ja, wenn ihr da hinten ganz genau hinschaut, dann seht er da ein Gebäude mit einem Erzählistern oben drauf. Das hat einen ganz äh, wichtigen äh, Part gespielt beim Film von Christiane F. Kinder vom Bahnhof Bahnhofzug. Ja. Sage ich oben der Stern und die, die Gedächtniskirche. Als ich damals in Berlin angekommen bin, ähm, kam ich am Kuhlenbahnhof zu. 1999 war das halt der Fernverkehrbahnhof. Heute hat es mindestens sechs Ost und Südkreuz. Alexanderplatz, Ostbahnhof, Bahnhof Zoo, Friedrichstraße. Markus, der damalige Freund von Martinas bester Freundin Dorota, hat mich vom Zug abgeholt und mit seinem Auto zur Frankfurt Allee, genauer Samariterstraße, gefahren. Fun Fact: Markus hat am selben Tag wie ich Geburtstag. Wir sind vom Bahnhof Zoo über den Alex nach Friedrichshain. Eine schöne Touristenreise. <lacht> Hier ist Notrax, die Nachsorgeeinrichtung. Ich wohnte etwa zwei Monate hier. Nebendran ist eine alkoholfreie Bar. Man kann dort vegetarisch essen und garantiert alkoholfreie Getränke genießen und rauschfreie Menschen kennenlernen. Jo, und zwar im Jahr 2000 war es dann, als ich von Notrax weggezogen bin, Da oben im ersten Stock. Da hat Martina gewohnt und dort bin ich dann mit eingezogen. In die Sonnenallee zogen wir mit Sarg und Pack nach etwa zwei Jahren. Acht Jahre lang habe ich hier gelebt. Nach der Böhmischen Straße sind wir hier hingezogen, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und da lebte ich dann mit Martina zusammen, ja, so die acht Jahre nochmal. Und dann sind wir nach Tempelhof Schöneberg gezogen. Und die Straße zeige ich euch jetzt gleich. Also in der Straße wohne ich jetzt ja, seit zehn Jahren. Hier ist es halt anders als in der Köln oder Kreuzberg, Friedrichshain Hier ist es halt sauber. Hier so wie in München. <lacht> Na Köln ist halt eine Gegend, da kannst du machen, was du willst, weißt du? Wenn du laut bist nachts. Sagen wir mal so um elf. Meinst du musst dort laute Musik hören oder nachts um zwei interessiert sich niemand dafür. Es kann da passieren, dass da danach beine drüber streicht, wenn du es übertreibst. Aber normalerweise wird die Polizei erst geholt an Tag 3 oder so. Heißt da, Fun Fact, ich habe damals gar nicht gekifft. Erst kurz bevor wir umgezogen sind, habe ich angefangen äh, auszuprobieren, ob es mir gegen meine Schmerzen hilft. Und 2016 habe ich ja erst wieder richtig angefangen. Und da war ich schon nicht mehr in Neukölln. Hier ist der Arzt, den mir mein CD-Team verschrieben hat und der mir geholfen hat, medizinisches Cannabis zu bekommen. neukölln hermann -Bplatz. Gleich bei der Hasenheide. Sieht aus wenn ein Sieht er mal rein, welchen Ausblick das man hat. Treptor Park. Hier ging ich mit dem Badges magassi Badges war der Hund der Chefin meiner Freundin. Ich bekam fünf Mark dafür, um mit ihnen hier Gassi zu gehen. Und dort hinten ist ja eine Weg, wo ich mal das Pack gefunden habe. Im Jahr 2000 und eins, oder 2002, nein, 2001 muss es gewesen sein, fand ich hier auf diesem Weg, dort wo das Pärchen gerade läuft, ja, ein bisschen ein stück weit vorher, in diesem Gebüsch, genau in diesem Gebüsch, ein Päckchen Heroin. Das war das Letzte, was ich jemals in meinem Leben genommen habe, weil es hat mir auch fast das Leben gekostet, aber... Naja, liegt einfach so hier im Park rum, wollte ich es mir erzählen. Ich bin jetzt gerade quer durch Berlin gefahren, um euch die ganzen Stationen zu zeigen, ähm, wo ich angekommen bin vor 20 Jahren und was da so alles passiert ist, habe ich in meinem Video schon erzählt ne? und das man jetzt mal ein paar Blätter dafür. Aber jetzt mache ich erstmal Pause.